In dieser Klausuraufgabe geht es um die Kalkulation bei Sortenfertigung, um die Äquivalenzziffernrechnung. In einem Unternehmen werden Kupferdrähte in drei verschiedenen Sorten hergestellt. Die Herstellung unterscheidet sich ausschließlich in der Bearbeitungszeit. Wir haben die Sorte Standard S, die Sorte Fein F und die Sorte Grob G. Wir haben die Bearbeitungszeit T je 100 Meter Draht und wir haben die hergestellte Menge X. Insgesamt entstehen Kosten in Höhe von 3,18 Millionen Euro. Mittels Äquivalenzziffernkalkulationen sollen wir den Selbstkostenpreis für jede Sorte je Kilometer ermitteln. Wir bestimmen zunächst die Äquivalenzziffer, die den Aufwandsunterschied zwischen den einzelnen Sorten quantifiziert. Wir nehmen Standardsorte gleich 1 dann ist die Sorte Fein 20% aufwendiger, Äquivalenzziffer 1,2. Die Sorte Grob ist etwas einfacher herzustellen, Äquivalenzziffer 0,9. Wir multiplizieren die Äquivalenzziffern mit der hergestellten Menge, erhalten die Rechnungseinheiten 1800, 1200 und 180 für die einzelnen Sorten. Insgesamt also 3081 Rechnungseinheiten, die wir hergestellt haben. Diese Rechnungseinheiten machen die Sorten gleichnamig. Jetzt können wir einfach die Gesamtkosten durch die Summe der Rechnungseinheiten dividieren, erhalten 1.000 Euro pro Rechnungseinheit, 1.000 Euro pro Kilometer Richtsorte. Jetzt können wir auch die Selbstkosten der anderen Sorten ermitteln, einmal indem wir die Equenzziffern mal diesen 1.000 Euro pro Richtsorte multiplizieren. 1200 Euro pro Kilometer für Sorte fein und 900 Euro pro Kilometer für Sorte grob. Danke fürs Zuschauen.